Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zur heutigen Coffee-Lecture der TEB. Ja, ich hoffe, äh, Sie haben Ihren Kaffee schon bereitgestellt. Ja, mein Name ist Kati Koch und ich werde Ihnen heute in dieser Coffee-Lecture einen kleinen Einblick in das große Thema Recherchieren im Internet geben. Ja, hier in der Agenda sehen Sie die Themen, über die ich heute reden möchte. Das ist einmal die Vorbereitung der Recherche, wie Sie Ihre Suche optimieren können. Dann schauen wir uns zwei Spezialsuchmaschinen an, Google Scholar und Base, und dann erzähle ich noch ein bisschen darüber das, was die Tipp Ihnen bieten kann. Ja, fangen wir gleich an mit der Recherchevorbereitung. Ja, warum ist das überhaupt so wichtig? Mit Google oder anderen Suchmaschinen suchen Sie ja sicher täglich im Netz nach Informationen, und das klappt ja auch. Aber jeder weiß ja, wie groß die Trefferlisten sein können und wer nimmt sich schon die Zeit, sich mehr als die ersten paar Treffer anzuschauen? Wenn Sie nach wissenschaftlicher Literatur suchen, müssen Sie vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige Quellen finden, die Sie in Ihrer Arbeit dann zitieren können. Sie sollten sich also Zeit für die Vorbereitung nehmen, bevor Sie mit der Recherche beginnen. Die Zeit sparen Sie am Ende wieder ein, wenn Sie prüfen, ob die Treffer für Ihre wissenschaftliche Arbeit geeignet sind. Ja, je präziser Ihre Suchanfrage ist, desto besser werden am Ende Ihre Ergebnisse sein. Überlegen Sie sich also als erstes, was will ich überhaupt suchen und wo will ich das suchen. Ja, nehmen Sie sich Zeit, Ihr Thema präzise einzugrenzen. Überlegen Sie sich, was Sie sie überhaupt erarbeiten wollen. Und anschließend überlegen Sie geeignete Begriffe für Ihre Suche. Ja, wie finden Sie richtige Suchbegriffe? Wie können Sie das organisieren? Machen Sie sich zum Beispiel eine Wortliste oder eine Worttabelle mit den Aspekten, nach denen Sie suchen wollen. Dann schreiben Sie zu jedem Aspekt Ober- und Unterbegriffe, verwandte Begriffe und Synonyme auf. Denken Sie auch an die englischen Übersetzungen. In vielen äh, Datenbanken wird die wissenschaftliche Literatur äh, auf Englisch halt äh, verfasst und Sie müssen auch mit den englischen Begriffen suchen. Ja, dann überlegen Sie sich auch, wo Sie suchen wollen, wo Sie anfangen wollen und welche Quellen geeignet sind. Die am häufigsten verwendete Suchmaschine ist Google, aber es gibt auch viele gute Alternativen dazu. Außerdem gibt es natürlich weitere Möglichkeiten und auch die Bibliothek bietet Ihnen Fachdatenbanken zum Beispiel an mit qualitätsgeprüften Informationen. Dazu kommen wir dann später noch. Ja, denken Sie auch daran, Ihre Recherche zu dokumentieren und die Quellen zu verwalten. Das geht natürlich ganz einfach mit Zettel und Stift oder in einer Word-Datei. Etwas komfortabler geht es mit einem Literaturverwaltungsprogramm. Die Uni Hannover bietet zum Beispiel für LOH-Angehörige kostenlose Citavi-Lizenzen an. Wir als Bibliothek bieten auch Schulungen dazu an. Es gibt aber auch Programme, die ganz kostenlos sind für jedermann, wie zum Beispiel Zotero. Ja, wenn Sie was Gutes gefunden haben, ähm, kopieren Sie sich auch gleich die Zitate, äh, notieren Sie sich die URL und auch immer das Abrufdatum. Die Seiten können sich ja ändern, also machen Sie am besten gleich eine Kopie oder einen Screenshot der Seite. Ja, und achten Sie auch schon beim Querlesen der Treffer auf die Seriosität der Quellen. Auf das Thema Bewertung von Internetquellen kann ich heute in der kurzen Zeit nicht eingehen. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Zeitplanung aber, dass Sie die gefundenen Quellen am Ende ja noch auswerten müssen. Genau. Nachdem Sie nun Ihre Suche vorbereitet haben, geht's los. Sie haben sich Ihre Suchbegriffe notiert und Sie wissen auch, wo Sie mit der Suche starten wollen. Dann machen Sie sich vertraut mit den Hilfetexten der jeweiligen Suchmaschine und gucken, welche Suchmöglichkeiten Sie haben. Es lohnt sich wirklich, diese Zeit zu investieren, denn so können Sie Ihre Suche optimieren und erzielen dann dadurch bessere Suchergebnisse. Ja, nutzen Sie auch die erweiterte Suche. Hier sehen Sie einen Screenshot äh, von der erweiterten Suche von Google. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, eine differenzierte Suchanfrage zu stellen. So können Sie zum Beispiel die Suche auf bestimmte Jahre beschränken, beschränken. Suchbegriffe können Sie von der Suche ausschließen oder auch Suchbegriffe miteinander kombinieren. Google bietet zum Beispiel auch sehr gute Hilfeseiten an, auf denen Sie mehr über die Suchmöglichkeiten, Suchoperatoren und so weiter erfahren können. Ja, und kommen wir nun zu dem Problem und zu ein paar Tipps dazu. Ja, nochmal der Hinweis, je genauer Ihre Suchbegriffe sind, desto eher finden Sie das, was Sie suchen. Verwenden Sie also klare, eindeutige und sinnvolle Suchbegriffe. Ja, und je allgemeiner die Suchanfrage ist, desto mehr Ergebnisse werden Ihnen natürlich angezeigt. Ja, Sie können ruhig alles kleinschreiben, der Suchmaschine ist das egal. Und benutzen Sie ruhig die Einzahl. Die Begriffe kommen häufiger im Singular vor als im Plural. Und bei vielen Suchmaschinen werden außerdem die Wortendungen sowieso mitgesucht. Ja, dann haben Sie natürlich äh, oft das Problem, dass Sie entweder zu wenig gefunden haben oder dass Sie zu viel gefunden haben. Ja, schauen wir erstmal, was können Sie machen, wenn Sie zu wenige Treffer haben. Dann müssen Sie die Suche ausweiten. War Ihr Suchbegriff vielleicht zu speziell? Dann finden Sie Oberbegriffe. Haben Sie zu viele Suchbegriffe verwendet? Haben Sie das Wort oder die Wörter korrekt geschrieben? Schauen Sie, dass Sie synonyme Begriffe finden. Ja, probieren Sie auch die englischen Begriffe aus. Und wenn Sie dann einige gute Treffer haben, schauen Sie auch da, dort nach, ob Sie vielleicht neuer und besser geeignete Suchbegriffe finden. Nutzen Sie dazu auch die Inhaltsverzeichnisse, zum Beispiel von Artikeln, die Sie gefunden haben. Ja, der umgekehrte Fall, Sie haben zu viele Treffer, dann müssen Sie Ihre Suche eingrenzen. War Ihr Suchbegriff vielleicht zu allgemein? Dann versuchen Sie noch mal präzise zu sein und überlegen Sie, nach was Sie suchen möchten. Grenzen Sie die Suche ein, zum Beispiel beschränken Sie auf einen bestimmten Zeitraum oder auch auf eine bestimmte Sprache. Ja, und kombinieren Sie die Suchbegriffe miteinander oder schließen Sie auch Suchbegriffe von der Suche aus. Ja, und bei ganz komplexen Suchanfragen kann auch die Reihenfolge der Suchbegriffe das Suchergebnis beeinflussen. Geben Sie die Suchbegriffe also nach Relevanz ein. Ja, und probieren Sie es einfach aus. Geben Sie nicht auf, die wenigsten Suchen verlaufen geradlinig. Sie werden immer mal nach links und rechts gucken müssen und Ihre Suche zwischendurch auch anpassen müssen. Ja, und dann nutzen Sie natürlich nicht nur eine Suchmaschine, äh, sondern auch weitere Suchmaschinen und auch weitere Quellen. Und wenn Sie gar nicht weiterkommen, fragen Sie natürlich auch in Ihrer Bibliothek um Hilfe. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal Spezialsuchmaschinen an. Ja, was ist das überhaupt und welchen Vorteil bieten diese Suchmaschinen Ihnen? Spezialsuchmaschinen funktionieren im Prinzip genauso wie normale Suchmaschinen, allerdings werden hier von den Webcrawlern von vornherein nur ganz bestimmte Internetseiten besucht und deren Inhalte indexiert. Wir schauen uns heute zwei Beispiele an, das ist einmal Google Scholar und dann äh, die Suchmaschine Base, das ist der Bielefeld Academic Search Engine. Kommen wir zuerst zu Google Scholar, das ein kleiner Ausschnitt halt aus der großen Google Suchmaschine als, äh, ist. Und äh, Google Scholar ist geeignet für die Suche nach wissenschaftlicher Literatur, zum Beispiel nach Zeitschriftenaufsätzen oder Dissertationen. Google Scholar indexiert den Volltext von Artikeln, also Sie finden auch ganz häufig Links zum Volltext. Ein Nachteil ist hierbei, dass unklar ist, welche Verlage und Zeitschriften von Google Scholar erfasst werden. Und die Quellen werden hier nicht auf intellektueller Basis, also mit Hilfe des Wissens von Experten bewertet, sondern durch Algorithmen. Und diese werten aus, ob ein Artikel wissenschaftlichen Vorgaben entspricht und ob er relevant ist. Das kann dazu führen, dass halt nicht alle in Google Scholar vorhandenen Quellen qualitativ hochwertig sind. Als Alternative dazu möchte ich Ihnen die Suchmaschine BASE empfehlen. BASE ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Webdokumente. Der Index umfasst, umfasst über 150 Millionen Dokumente aus über 7000 Quellen. Bei BASE haben Sie etwa bei 60 Prozent der indexierten Dokumente Volltexte, die frei zugänglich sind. Ja, Betreiberin dieser Suchmaschine ist die Universitätsbibliothek Bielefeld. Und im Unterschied zu Google Scholar werden hier die indexierten Quellen intellektuell ausgewählt und es ist transparent, welche Quellen indexiert werden. Ja, jetzt schauen wir uns die beiden Suchmaschinen nochmal ein bisschen näher an. Ich fange mal an mit Google Scholar. Sie haben hier einfach einen Screenshot. Ich habe gesucht nach dem Begriff Mensch-Maschine-Kommunikation und Sie sehen hier auf der linken Seite habe ich den Zeitraum eingeschränkt. Ich habe gewählt ab 2017. In der Mitte haben Sie dann Ihre Trefferliste. Die schauen wir uns gleich auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen näher an. Und rechts sehen Sie einen Linking-Service zur TEB. Wenn Sie da draufklicken würden, würden Sie direkt zum Volltext der TEB kommen. Auch das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ja, Google Scholar bietet auch ein paar ganz spannende Sachen. Sie haben hier in der Trefferliste natürlich den Autor, den Titel, Teile des Abstracts, das Erscheinungsjahr, aber was ganz spannend ist, sind die Sachen darunter, das Kleingedruckte, hier in rot markiert, da haben Sie zum Beispiel die Funktion zitiert von. Hier finden Sie also Artikel, die diesen Artikel, den Sie da sehen, zitiert haben und wenn der gefundene Titel zu allgemein ist, finden Sie mit dieser Funktion oft Artikel, die einer spezifischeren Fragestellung nachgehen. Dann haben Sie noch ähnliche Artikel, die führen dann zu Artikeln mit verwandter Fragestellung. Lassen Sie sich die Volltexte aufrufen, dann lohnt sich auch ein Blick ins Literaturverzeichnis, um weitere Literatur zu Ihrem Thema zu finden. Und äh, zum Schluss haben Sie hier noch die Zitierhilfe. Da können Sie sich dann einige Zitierformate anzeigen lassen und auch der Export in Literaturverwaltungsprogramme ist zum Beispiel möglich. Ja. Auch noch schön bei Google Scholar sind die Bibliothekslinks. Damit können Sie nämlich die Online-Zugänge Ihrer Bibliothek sichtbar machen, wie wir eben das gesehen haben, der Linking Service zur TEB. Wenn Sie hier bei den Bibliothekslinks, was Sie hier auf der linken Seite unter Einstellung finden, die TEB einstellen, so wie ich das hier gemacht habe, dann äh, werden Ihnen auch die Campuslizenzen der TB angezeigt in der Trefferliste. Als Uni-Angehöriger müssen Sie dann von zu Hause aus den VPN-Dienst nutzen. Dann können Sie auch ganz bequem auf die Artikel zugreifen, auch wenn Sie nicht in der Bibliothek sind. Ja, und noch ein Tipp. Äh, für Firefox gibt es ein Browser-Add-on und durch diese Erweiterung wird eine Browserschaltfläche hinzugefügt, mit der Sie von einer beliebigen Webseite aus bequem auf Google Scholar zugreifen können. Ja, so viel zu Google Scholar. Dann schauen wir noch mal ein bisschen bei Base rein. Also wie schon erwähnt, Space eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Webdokumente. Die Indexierung von Quellen erfolgt hier nach individueller Prüfung durch fachliches Personal der Universitätsbibliothek Bielefeld. Ja, indexiert werden die Metadaten aus Quellen mit wissenschaftlichen Inhalten, zum Beispiel aus Fachzeitschriften oder Repositorien. Ja, und es gibt ein Quellenverzeichnis, welche Datenquellen durchsucht sind, so dass die Transparenz auch hergestellt ist. Ein großer Vorteil von BASE ist, dass Quellen des unsichtbaren Webs indexiert werden, die in kommerziellen Suchmaschinen nicht indexiert werden oder die in deren großen Treffermenge untergehen. Ja, hier sehen Sie jetzt die erweiterte Suche äh, von BASE. Google Scholar bietet auch eine erweiterte Suche, die haben wir uns jetzt heute nicht angeguckt. Die von BASE ist auf jeden Fall sehr viel umfangreicher. Ich gebe Ihnen jetzt nur einen kleinen Einblick. Mehr Informationen finden Sie auch in den sehr umfangreichen Hilfetexten von BASE. Also im Base äh, sind indexiert und damit suchbar die in der Regel nur die Metadaten der Dokumente, nicht die kompletten Volltexte. Daher können Sie halt die Volltexte auch nicht durchsuchen. Sie können aber gezielt nach Autoren, Titeln oder zum Beispiel Schlagwörtern suchen. Ja, Sie können hier Suchbegriffe schön miteinander kombinieren. Automatisch sind die mit unverknüpft. Darüber hinaus gibt es aber auch weitere Möglichkeiten, die Suchbegriffe miteinander zu verbinden. Ja, Sie haben hier verschiedene Dokumentenarten, die Sie auswählen können, verschiedene Zugangsarten, Sie können auch Jahre einstellen. Es ist so, dass bei der Suche automatisch weitere Wortformen, also Genitiv, Plural, Synonyme und so weiter gesucht werden. Das kann man aber auch deaktivieren, wenn Sie eine exakte Suche wünschen. Ja, dann schauen wir hier nochmal in die Trefferliste von BASE. BASE bietet Ihnen auch nach der Suche ganz viele Möglichkeiten, wie Sie hier rechts sehen, um Ihre Suche nochmal einzuschränken. Sie haben hier die ganzen äh, Punkte aufgelistet. Sie können die Suchergebnisse auch sortieren, und zwar nach Relevanz, Verfasser, Titel oder Datum. Sie haben hier in diesem Bereich äh, unter Exportieren die Möglichkeit, in verschiedenen Formaten Ihre Treffer zu exportieren. Ähm, hier haben Sie deutlich mehr Auswahl, als Sie bei Google Scholar haben. Schön ist auch diese Funktion in Google Scholar suchen. Sie können also aus Base raus eine Suche, in Google Stol Co Scholar starten und sich dort dann nochmal die zitierenden Artikel oder auch ähnliche Artikel ansehen, um Ihre Suche halt auszuweiten. Ja, das jetzt heute nur als kleinen Einblick auf Google Scholar und Base. Am besten schauen Sie sich beide mal in Ruhe an. Schauen Sie sich die Hilfetexte an und probieren sie einfach mal aus. Ich denke, die beiden ergänzen sich gut und Sie sollten das auf jeden Fall sich mal anschauen. Ja, dann kommen wir zum Abschluss nochmal zum Thema Invisible Web ja, und was die Bibliothek eigentlich damit zu tun hat. Also man spricht von Invisible oder auch Deep Web oder Hidden Web und ähm, der Hintergrund ist, dass keine Suchmaschine alle Seiten kennt, die es im Internet gibt. Und alles, was eine Suchmaschine nicht kennt, kann auch nicht von ihr indexiert werden. Und alles, was nicht indexiert wurde, kann über diese Suchmaschine auch nicht gefunden werden und ist somit für sie unsichtbar. Selbst Google findet nur einen Teil der im Internet verfügbaren Informationen. Die Gründe dafür sind vielfältig, zum Beispiel eine Seite kann zu versteckt sein, weil es zu viele Hierarchien gibt. Die Seite ist zu aktuell, die Seite darf nicht indexiert werden, weil der Betreiber das nicht möchte. Ein weiterer Grund ist, ähm, dass zum Beispiel die Inhalte nicht frei zugänglich sind. Viele Seiten sind nur noch Eingabe eines Passwortes zugänglich und der Crawler kennt das nicht und kann die Seiten dadurch nicht erreichen. Ja, als Angehöriger der LUH können Sie auf viele Angebote zugreifen, die nicht frei im Web zugänglich sind, die zu sagen, im Hidden Web sich befinden, das von zu Hause aus auch über den VPN-Dienst. Sie finden zum Beispiel qualitätsgeprüfte wissenschaftliche Literatur in unseren Fachdatenbanken. Dazu müssen Sie im Bereich Recherchieren und Entdecken auf Fachdatenbanken klicken und dann kommen Sie zu unserem Datenbank Infosystem. Da können Sie gezielt nach Datenbanken suchen, nach Namen oder Ihr Fachgebiet durchstöbern. In diesen Datenbanken können Sie dann gezielt nach Fachartikeln suchen, nach Ihrem Thema und haben auch da wieder ganz viele Suchmöglichkeiten und ganz viele Hilfetexte auch, mit denen Sie sich vertraut machen können. Ja, und nutzen Sie auch unsere Facheinstiege. Die habe ich hier oben nochmal markiert. Dort sind auch gute Datenbanken und weitere Quellen für Ihre Recherche gesammelt worden. Sie finden dort auch die Kontaktdaten unserer Fachreferentinnen und Fachreferenten, die Sie gerne bei Ihrer fachlichen Recherche unterstützen. Ja, dann habe ich noch als äh, einen Tipp auch äh, unseren Beratungsservice Tipp gefragt, den Sie hier bei uns auf der Homepage unter Lernen und Arbeiten finden. Tipp gefragt. Ja, wir bieten äh, Ihnen eine Vielfalt von Beratungsthemen. Sie können einen Termin bei unseren Expertinnen und Experten buchen, und wir haben zum Beispiel die Bereiche wissenschaftliche Schreiben und Arbeiten, Suchen und Finden und Publizieren und Archivieren. Ähm, Sie können erstmal per E-Mail und Telefon mit den Experten Kontakt aufnehmen. Persönlich ist es im Moment halt nicht möglich, ähm, aber vielleicht finden sich ja auch Möglichkeiten der Videochats da. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar gute Tipps heute mitgeben. Ähm, ich ähm, habe hier nochmal unsere Kontaktdaten aufgelistet, die zentrale Nummer der Bibliothek, die erreichbar ist von Montag bis Freitag von 9 bis 16.30 Uhr. Wir sind natürlich auch per E-Mail erreichbar. Ähm, Sie finden hier alles Aktuelle aus der TEB, was sich so ändert. Und folgen Sie uns auch ruhig auf unseren sozialen Medien. Da halten wir Sie auch immer auf dem Laufenden über das, was gerade so bei uns passiert und wie die aktuellen Entwicklungen weitergehen. Ja, Sie können jetzt auch gerne im Chat noch Fragen stellen. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich Sie bald wieder mal persönlich in der Bibliothek begrüßen kann. Und genau, ich stelle den Chat jetzt mal frei. Wer mag, kann hier gerne eine Frage noch stellen. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank, wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zur nächsten Coffee Lecture.